Willkommen auf deinem persönlichen uc profil Im ersten Abschnitt setzt du alle deine persönlichen Daten angeben. Das sind die gleichen Angaben, die du zuerst im Lebenslauf anschreibst. Beim zweiten Abschnitt werden alle deine hochgeladenen Dokumente abgespeichert. Also auch die, die du beim Bewerben verschickt hast. Im letzten Abschnitt kannst du deine abgeschlossenen Schnupperlehre hinzufügen. Das dient für dich vor allem als Übersicht und als Protokoll. Wenn du den Berufscheck und den Berufsfinder absolviert hast, kannst du auf dieser Seite schauen, wie gut ein Beruf zu dir passt, anhand deiner Interessen und schulischen Leistung. Der Berufscheck ist für Schüler und Schülerinnen ab Ende zweiter Sek. Deine Lehrperson oder eine Firma kann dich zu dem Check einladen. Anhand vom Resultats, siehst du, wie gut der Beruf zu deinen schulischen Leistungen passt. Du kannst den Check einmal absolvieren und dann für verschiedenste Berufe generieren und herunterladen. Der Berufsfinder zeigt dir, welche Berufe anhand deiner Interessen zu dir passen. Dafür musst du nur 33 Fragen beantworten. Das Resultat von dem Berufsfinder findest du, wenn du auf dieser Seite ein bisschen abscrollst. Außerdem kannst du ein PDF im Matching-Tool abladen. Zumindest auf dieser Seite findest du alle Resultate, die du beim prost generator generiert hast. Auf dieser Seite findest du alle deine Bewerbungen, die du verschickt hast oder angefangen hast. Auch alle Schnupperlehrbewerbungen sind hier gespeichert. Wenn du ein Dokument vergessen hast mitzuschicken, kannst du das auch ganz einfach nachreichen. Auf der Seite der Merklisten findest du all deine merkliste Einträge. Merklisten helfen dir, einen Überblick über alle deine Lieblingsstellen und Betrieb zu behalten. Suchabos kannst du erstellen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, was Lehrstellen anbelangt. Wenn du zum Beispiel Updates für Lehrstellen als Zimmermann Zimmer in EFZ in Zürich bekommen willst, kannst du dir hier erstellen und verwalten. Aber pass auf, wenn du die Suche nicht genug bist, erhaltest du sehr viele Mails zu Lehrstellen, wo dich gar nicht interessieren. Wenn du bei uns an einer Berufsmesse warst und Bewerbungsfotos gemacht hast, kannst du dir auf dieser Seite anschauen und downloaden. Im letzten Reiter kannst du angeben, ob du Mails von uns erhalten willst oder nicht. Du kannst angeben, ob du Schüler oder Schülerin bist oder ob du Schülerhersteller hast und Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bist. Zusätzlich kannst du auch noch dein Passwort ändern.